Wir sind mittlerweile bei der letzten Map im aktuellen Pool angelangt, bei Honor Ground in der Ladder Edition. Das Ganze ist eine 4-Spieler-Map und ist auch eine neue Map. Wir haben ja schon gehört, dass vier spieler maps allgemein nicht so beliebt sind. Und was sagt denn unser Tech-Spieler zu dieser Map im Allgemeinen? Äh, im, Im Allgemeinen sagt dieser zerg spieler dass diese Map dieses Season mein einziges Dauer-Veto sein wird. Ähm, die Map ist einfach nur grauenhaft aus den verschiedensten Gründen Wiederwären. wären wären ähm, erstmal ist sie, ist sie riesig groß es gibt 24 Basen glaube ich insgesamt auf dieser Map war, ja? war das die Map mit 24 Basen? ja genau und sie favort einfach einen Turtle-Playstyle von beiden äh, Rassen, nämlich Protoss und Terran und das ist äh, ich, ich behaupte zu wagen, dass es auf dieser Map so krass ist, wie auf, auf äh, sonst keiner. Ähm, man hat nämlich hinten seine, seine Pocket Expansion, die also nicht, nicht früh gerusht werden kann oder so. Ähm, da ändert auch die etwas größere Rampe vorne nichts dran. Das kann man trotzdem relativ schnell wallen. Dann ist die, die dritte Basis ist praktisch frei und es gibt nur einen Angriffsweg. Und man hat vor der dritten Basis noch einen Watchtower, damit man auch bloß alle Angriffe aus 100 Jahren Entfernung sehen kann. Ähm, das heißt, drei Basen geschenkt, okay, das gibt es vielleicht auf anderen Maps auch. Aber dann ist die vierte auch super einfach, hat zwar ein bisschen Sideblocker da hinten, aber super einfach. Die fünfte ist super einfach und äh, da reibt sich jeder Spieler Hände, der so ein Turtle-Style spielt, deswegen finde ich den Namen der Map. Underground ist jetzt auch nicht, nicht so für ehrenhafte Spieler geeignet. Äh, naja, vielleicht hören wir ja aus der, aus der Sicht des Terrans dann noch was anderes zu. Ja, dann ganz kurz auch noch deine Meinung aus der Protoss-Sicht, da du dir der Meinung bist, dass Terraner und Protoss mal ganz gut turteln können, würdest du die Map als Protoss eher favorieren oder das ähnlich bescheiden sehen, weil du dann deinen Nachteil gegen Terraner siehst? Nachteil gegen Terraner sehe ich nur begrenzt, weil die, die Hauptfähigkeit des Terraners äh, Stress zu machen sind Drops und da die Basen sehr kompakt liegen, sind die eigentlich relativ einfach äh, defended. Und dadurch, dass diese Map Turtlen so unfassbar favored, kann man als Protoss natürlich auch Mind geben und dann sagen: Ich spiele den 3 Base all -in, deswegen. Protoss wird von allen drei Rassen diese Map äh, am besten liegen, auf jeden Fall. Gut, dann möchte ich jetzt mal die Meinung von Ben als Terraner hören, ob er sich eher favorisiert sieht oder mag zustimmen, dass Protoss hier die wohl so günstigste Rasse sein wird. Also ich stimme auf jeden Fall zu, dass äh, Protoss hier wohl die Map auf jeden Fall mögen wird. Ähm, ja, zu, zu Terraner Sicht ist es halt, man, ja, man mag das natürlich sehr, dass die äh, ersten drei Basen so relativ einfach zu bekommen sind, und auch die vierte Basis. Ähm, um mal schnell die Matchups abzuhalten gegen Zerg ist es halt wieder so: es ist eine Vierspieler-Map, das bedeutet, ähm, es ist ein langer Weg bis zum Zerg, je nachdem wie man spawnt. Ähm, was wieder bedeutet, der Zerg hat mehr Zeit, sich auf die Angriffe vorzubereiten und die Reinforcements des Terraners brauchen länger. Also je länger die Map ist, also ich gehe jetzt vom Biospieler aus: je länger die Map ist, desto schlechter ist es halt, äh, je größer die Map ist, desto schlechter ist es für den Terraner. Wie ähm, gesagt, kommt halt auf die Spawn-Positions an. Äh, wenn man wegspielt, ist natürlich dann, wie Mark schon sagte, super. Man hat hier nur einen Angriffspunkt, wo man angegriffen werden kann äh, per Ground, sonst nur halt Air, wo man halt tür bauen kann und so weiter ähm, und schön hochmacken kann. Ähm, gegen Protoss ist wieder ist halt, wie Mark schon sagte, ist halt die einzige Möglichkeit Stress zu machen als Bioterran mit Drops. Ähm, das geht, man könnte in die dritte Base reindroppen und dann vielleicht noch in die Natural, der Laufweg ist relativ weit, aber wenn man einfach die Kolosse in der dritten Base stehen hat und die Blinkstalker in der Natural, dann ist das auch relativ schnell defended. Ähm, natürlich gibt es dann schon ein, zwei Möglichkeiten, irgendwie noch in die Main sowas zu machen, aber allgemein aber auf jeden Fall nicht optimal für den, für so einen aggressiven Playstyle und ja, TVT, Mirror Image hat haben Wir beide dieselben Chancen, deswegen brauchen wir glaube ich nicht viel zu sagen, es werden halt Doomtops und so weiter, auf dem äh, Netschel bestimmt sehr viel gemacht werden. Und ja, allgemein, ja, habe ich glaube ich schon gesagt, die größer so eine Map ist, desto schlechter ist es für den aggressiven spielenden Bioterraner, deshalb mag ich persönlich die Map jetzt auch nicht so sehr. Ähm, ja, es ist eigentlich genau selbe wie Cactus Valley, vier spieler map etwas outdated meiner Meinung nach, für 2017, äh, was Mark ja auch schon gesagt hatte. Und, ja. Ja, ich generell veto auch meistens alle vier spieler maps weil ich das ähnlich wie ihr 2 sehe, dass das ist irgendwie unangenehm zu spielen ist und auch teilweise vom Glück sehr abhängig ist, wie man gespawnt ist und wie der Gegner sein Play anpasst. Äh, für der Rana kann man ja schon zusammenfassen, Mac und Turtle Style favored, Protoss auch auf jeden Fall. Wie ist das denn beim Zerg, wenn er diese Map spielen möchte, wie würdest du das dann dem Zerg-Spieler empfehlen, Marc? Also gegen gegen Protoss sehe ich hier eigentlich nur den den Weg des äh, des Queen Nidus All-ins gegen gegen Protoss weil äh, naja, aus den beschriebenen Gründen weil es also es gibt vier Maps, die schon schlecht sind aber dann gibt es doch vier Maps wie diese die einfach unterirdische Grotten schlecht sind deswegen falls irgendwann in Best of Seven äh, ein Zerg diese Map mal spielen muss dann äh, kann man ihm eigentlich nur den den Nidus Queen, äh, Queen All-In ans, äh, ans Herz legen. Gegen, gegen Terraner sieht es dann vielleicht ein bisschen besser aus, da, da, da hat man dann Mind-Game-Möglichkeiten. Man, ähm, man, man kann zum Beispiel seine erste Expansion nicht in der Pocket-Expansion nehmen, sondern vorne und dann äh, Two-Base-Motor oder sowas spielen und dann die Größe der Map äh, aus, ausnutzen, um, äh, um ja mit den mutas beim Terran zu stressen. Und ja, selbst dann ohne Ende Basen und Drohnen zu nehmen, weil der, weil der Terran nicht pushen kann. Ähm, äh, aber man man ist auch dadurch, dass es so eine große Map ist, gegen Terran, gegen Bio-Terran, auf äh, Ling-Banning-Muta beschränkt, weil Roaches einfach super immobil sind und sich deshalb nicht anbieten. Ähm, man hat allerdings auch nicht die Gefahr des, des 3 Reds reapers ähm, Zumindest mhm. ist die Gefahr nicht groß, weil die, weil es auf die Spawn Positions ankommt. Deshalb äh, geht es gegen Terran gerade noch so, ähm, aber gegen Protoss halt ja, überhaupt nicht. Cool, dann haben wir glaube ich zu dieser Map alles gesagt. Und bedanke mich bei euch beiden vielmals für die umfangreichen Beschreibungen aller aktuellen Letter Maps und freue mich auf den folgenden Build Order Guide. Ja, das waren die sieben Maps der Season 1 2017 in Starcraft 2. Ähm, vielen Dank nochmal an Mark bzw. Vitamin von Dead Pixels und René bzw. zwei Leiter von Leipzig Esports für eure Expertise. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal auf uns bei Leipzig Esports äh, aufmerksam werden bzw. Auf unser Starcraft-Spot. Denn von Montag also Montag 19 Uhr bis 21 Uhr sowie Mittwoch 19 Uhr bis 21 Uhr findet immer ähm, ein Spieltreff bei uns auf Test, Test statt TIP äh, dafür ist auch leipzigesport.de und ja kommt einfach drauf, jeder ist willkommen und da könnt ihr euch auch zu dem monatlichen Turnier anmelden, was ja, monatlich stattfindet äh, wo ihr dann auch Preise gewinnen könnt, wenn ihr Erster werdet ähm, auf jeden Fall macht damit, mit, ähm, kommt noch zum Training ähm, ja folgt uns auf unseren äh, unsere Social-Media-Kanälen und ja, wenn ihr Lust habt, wie gesagt, wir sind eine bunte Truppe, wir wollen ähm, alle besser werden in Starcraft oder auch in anderen Spielen, Dota, Hearthstone, Overwatch, was auch immer, CS:GO. Ähm, wenn ihr da Interesse habt, folgt geht auf jeden Fall auf unsere Webseite und ja, in nächster Zeit wird auf jeden Fall auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal noch mehr Starcraft 2-Content kommt, Also auf jeden Fall abonnieren, damit ihr nichts verpasst und bis dahin, ciao.